Du bist mich am stoppen, bin am ballen wie Michael Jordan Larry Flashy, bin nichts auf morgen, du bist Flaschen, ich money am Horten Kokosucke, ich will in den Garten, Topka Bunker, Tasche Versace diesen Warp und Trips Space Shuttle, meine Members haben Klatsche, Schlampe, Cruise mit der Gang, fahre mit Lambo durch Offenbach. Komische Leute, bauen pass auf, zieh dir deine Rolex ab. Mache das alles für Gang, mache das alles für Fan Bowling kommen nicht hinterher Und die Ware ist versteckt, mache das alles für Cash, Magen ist nie wieder leer Suppet Double Körper, ich hab shoot' auf ganz ganz Magazin, Kuckuck, All meine Members, Ockel, Steve Aber kriegst Angst, wenn du Messer siehst Es ist normal, wenn ein Gangster schießt Super Peppelin mit Tennessee Gesicht verdeckt von Burberry. Dschungel, Großstadt, Junge, Munition unendlich, hol deine Kumpels, ich mach dich fertig in der ersten Runde. In einer Sekunde, denn du bist eine Schwuchtel. Flexe mit Body und deiner Pussy, Flexe mit Body und deiner Pussy. Frankfurt der Gelt, ich verwöhne die Muschis. Deine riecht für sich, andere riecht zu so bin ballen wie Michael Jordan. Larry flashy bin nichts auf morgen. Du bist Flaschen, ich mach nie am Horden. Kokosuke, ich will in den Garten, Doku Bunker, Tasche Versace. Diesen und trieb Space Shuttle, viel weiter als Galaxis. Bin am Ballen wie Michael Jordan, Larry Feschi, bin nichts auf morgen. Du bist Flaschen, ich mach nie am Horden. Kokosuke, ich will in den Garten, Doku Bunker, Tasche Versace. Diesen Warborn-Trieb Space Shuttle, meine Members haben Klatsche. Diesen Warborn-Trieb Space Shuttle, viel weiter als Galaxis. Treffen nebenbei Ruf die Polizei Drugs geben mir Money Spasti Eltern sind am Wein Hab's prophezeit Eins, zwei ist bei mir Stani Suppe, Double Köp, ich hab Shooter auf Handy, ganz Magazin Kokosuka, Chip, was ist passiert? All meine Members, Uncle Steve